warum ich am 28. September laut bin. Am 28. September fordern wir gemeinsam unsere Menschenrechte ein. Wir fordern inklusive Bildung, Lohn statt Taschengeld, Barrierefreiheit und wir fordern bedarfsgerechte persönliche Assistenz und somit Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen und bessere Arbeitsbedingungen für persönliche Assistentinnen. Der österreichische Behindertenrat vertritt 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen. Ich hoffe sehr, dass viele Menschen zu den Demos kommen. Behinderte Menschen, persönliche Assistentinnen, Angehörige und Freundinnen. Kommt zu den Demos nach Wien, Eisenstadt, St. Pölten oder auch Bregenz. Seid mit uns gemeinsam laut. Nur gemeinsam können wir wirklich gut laut sein.